Beim Design deiner Webseite musst du einige grundlegende Dinge beachten. Neben der visuellen Wirkung auf den Nutzer ist zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit ein entscheidender Punkt, den du unbedingt berücksichtigen solltest. In diesem Video geben wir dir 5 Tipps, wie du dein Website Design verbessern kannst. Das Wichtigste kurz zusammengefasst Damit deine Homepage ein voller Erfolg wird, haben wir dir die fünf wichtigsten Tipps für ein gutes Website-Design zusammengestellt. Tipp Nummer 1. Mobile first. Vor einigen Jahren befanden sich beinahe ausschließlich Desktop-Computer im Netz. Heutzutage ist das anders. Mittlerweile kommen bereits über die Hälfte der Suchanfragen von Google über mobile Endgeräte, sprich Handy oder Tablets. Tendenz steigend. Deswegen ist es umso wichtiger geworden, die eigene Webseite für mobile Endgeräte zu optimieren. Tipp Nummer 2. Box-Design. Eine modern gestaltete Webseite besteht aus Boxen. Das ist auf der einen Seite natürlich wichtig für das Responsive Design, sprich die Optimierung für mobile Endgeräte, jedoch hat es auch eine vereinfachte Bedienbarkeit zur Folge. Setze also unbedingt auf ein Box-Design, um die Usability deiner Webseite zu verbessern. Tipp Nummer 3. Bildgrößen. Du kannst dir deine Website wie das Titelblatt einer Zeitschrift vorstellen. Große und vor allem bunte Bilder erzeugen auch hier viel Aufmerksamkeit. Du kannst damit deine Absprungrate verringern, solltest jedoch unbedingt auf die Bildgröße achten. Lade die Dateien nur so groß hoch, wie du sie auf deiner Seite auch wirklich benötigst. Andernfalls sinkt durch die zu großen Bilder die Ladegeschwindigkeit deiner Seite, was sich negativ auf dein SEO auswirkt. Übrigens, die kostenlose Bildbearbeitungsplattform Canva.com ist ein hilfreiches Tool, um die Bildgrößen entsprechend deiner Website anzupassen. Tipp Nummer 4. Viele Texte verwenden. Google bewertet es positiv, wenn du deine Webseite pflegst und regelmäßig neue und qualitativ hochwertige Inhalte erstellst. So bietest du einen Mehrwert für Nutzer und dein Ranking steigt. Achte allerdings darauf, dass die Texte für Suchmaschinen optimiert sind. Dafür sind vor allem die richtigen Keywörter sowie die Textlänge relevant. Tipp Nummer 5 Persönliche Bilder Im Web spielen Authentizität und Individualität eine große Rolle. Verwende deswegen lieber persönliche Bilder aus deinem Arbeitsalltag, als auf Stockfotos zurückzugreifen. Das lässt deine Website persönlicher und lebendiger erscheinen. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video einige nützliche Tipps geben konnten. Wenn du erfahren möchtest, welches Potenzial in deiner Website schlummert und wie du sie für Google optimieren kannst, dann melde dich gerne für unsere gratis Sichtbarkeitsanalyse an. Dabei gehen wir kostenlos und unverbindlich deine Webseite durch, analysieren sie und schauen, was du noch verbessern kannst. Den Link dazu blenden wir dir im linken Bildschirmrand ein. Viel Erfolg bei der Optimierung wünsche dir dein Team von Kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de